Willkommen zu meinem Online-Programmierkurs zum LEGO Mindstorms Roboter, entweder der EV3- oder NXT-Roboter. Das, was ich hier zeige, gilt sowohl für den alten als auch den neuen LEGO-Roboter. In diesem Programmierkurs ist mein Anliegen, dass ich euch erklären möchte, wie man programmiert. Hier am Beispiel von dem Mindstorms Roboter. Ich möchte zahlreiche Videos jetzt in nächster Zeit hier, immer soweit ich Zeit habe, hereinstellen, wo wir Stück für Stück uns damit beschäftigen. Und ich beginne logischerweise einfach mal mit der Einführung. Was lernen wir in diesem Kurs? Oder was machen wir überhaupt in diesem Kurs? Wir wollen den Roboter in irgendeiner Weise programmieren. Programmieren bedeutet, wir geben dem Roboter Befehle. Sowas wie, fahre zwei Sekunden vorwärts mit 100% Leistung. Dann warte eine Sekunde. Dann drehe dich fünf Umdrehungen mit 100% Leistung nach links. Das ist so eine Art Programm. Ähm, jetzt ist der Roboter leider nicht imstande, das zu verstehen, was wir ihm jetzt sagen. Er hat keine Ohren, er kann es nicht hören und er kann es auch nicht verstehen. Damit das funktioniert, müssen wir es aufschreiben. Tja, mit dem Zettel, der hat auch keinen Briefkasten. Wir müssen es also in irgendeiner Weise besser aufschreiben, sodass der Roboter damit zurechtkommt. Und das passiert... Uh, zum Beispiel so. Das ist jetzt die Lego-Software. Ein kleines Programm, was da genau das ausdrückt, was ihr oben seht. Und das könnten wir programmieren und dem Roboter dann schicken. Das Ganze wird in diese berühmten Nullen und Einsen übersetzt. Dann versteht der Roboter das Programm unten und kann es ausführen. Gucken wir uns an, was passiert. Ich führe das Programm aus. Er fährt durch die Gegend, hat eine Sekunde gewartet, sich gedreht. Klasse, hat funktioniert. Super. Wie geht das jetzt? Das wollen wir uns anschauen. Zunächst zu dem Lego-Roboter selbst. Der Lego-Roboter selbst hat einmal diesen Mittelteil, das Gehirn sozusagen. Das läuft alles zusammen. Das ist das, wo Befehle gegeben werden, zum Beispiel an die Motoren. Und damit es funktioniert, da gibt es oben solche Anschlüsse A, B, C, D sind beschriftet und Motoren, die dann über Kabel angeschlossen werden. Auf der anderen Seite ist das immer ein bisschen langweilig, wenn man nur Motorbefehle nacheinander ausführen kann, dann wird das Programm immer genauso aussehen. Es wird nie etwas anderes passieren, als genau das, was ich ihm programmiert habe. Das ist öde. Deswegen gibt es noch auf der anderen Seite Sensoren. Sensoren sind in der Lage, dass der Roboter sozusagen sieht, hört oder fühlt. Und da gehen wir dann noch im Einzelnen etwas näher drauf ein. Wir sehen jetzt auf der rechten Seite Abstandsmessungssensoren, Ultraschall und Infrarot. Damit kann man also sagen, wie weit ist eine Wand entfernt, wie weit ist eine Wasserflasche entfernt. Und dann kann man verhindern, dass der Roboter gegen eine Wand fährt. Auf der anderen Seite haben wir solche Sensoren wie den Farbsensor, der Farbe messen kann, den Drücksensor, da kann man draufdrücken und dann kriegt der Roboter das mit, oder den Geräuschsensor, der einfach nur sagt, wie laut ist es gerade. Die werden auch wieder über ein Kabel an die Sensorports 1, 2, 3 und 4 angeschlossen. Eine kleine Besonderheit zu dem Lego NXT-Roboter, also dem Vorgänger von dem EV3-Roboter, dort gab es nur drei Motorports. ABC, D hatten wir noch nicht. Gut, Lerninhalte dieses Kurses, das ist jetzt so ein bisschen, da sind viele Sachen drauf, die wir noch nicht verstehen gleich, möchte ich gleich warnen, aber deswegen werden wir sie uns ja auch anschauen. Es geht um den Lego-Roboter, dem möchten wir Befehle geben, haben wir eben gesehen, aber wir sprechen nicht von Befehle geben, sondern wir sprechen vom Programmieren. Und wir programmieren hier nicht in Java oder in C++ oder sonst was, sondern mit der EV3-Software, das ist ein Programmieren, wo man fast nur mit der Maus, ähm, was man fast nur mit der Maus umsetzen kann. Dann zieht man sich die Blöcke so rein, machen wir alles hier und äh, gibt gerade noch so ein paar z Zahlen ein. Viel mehr ist es gar nicht, also nicht irgendwelche komplexen Textwüsten, die am Anfang doch vielleicht noch für den einen oder anderen etwas schwer zu verstehen sind. Jetzt lernen wir hier trotzdem, obwohl wir mit dieser einfachen Lego-Software arbeiten, einige Programmierkonstrukte kennen. Und diese Programmierkonstrukte gelten für die meisten Programmiersprachen auch sonst. Also es ist nicht ganz unsinnig, selbst wenn man jetzt einfach nur mal so verstehen möchte, was ist denn Programmieren? Und später wird man es auch schaffen, dieses Wissen hier dann weiterhin zu gebrauchen. Gucken wir uns an, was wir hier machen. Mehr Motorblöcke, damit setzt man den Roboter in Bewegung. Lego nennt die Aktionsblöcke. Dann, das ist hier dieses grüne Feld an der Seite. Kommen wir noch dazu. Wir haben andere Aktionsblöcke. Das ist so eine Ausgabe von Tönen, von Bildern, von Texten. Wir haben dann Sensorblöcke. Damit kann man eben die Umgebung wahrnehmen. Wir haben Ablaufblöcke. Das ist sowas wie Warte mal zwei Sekunden, warte bis du gedrückt wurdest. Bedingungen. Wenn irgendwas ist, dann mache das und das sonst. Mache jenes und schleifen ist einfach Wiederholungen. Lego die halt schleifen hier. Datentypen werden wir einige kennenlernen, Zahlen, Text, logische Werte, Datenblöcke, Konstanten, Variablen, Matheblöcke. Klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert. Erweiterungsblöcke, oh, was ist das denn? Egal. Kriegen wir noch mit, nach und nach. Der Kurs wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde jetzt noch ganz kurz auf die Installation der EV3 Umgebung eingehen in diesem Video und dann machen wir auch schon wieder einen Break. Dann gibt es das zweite Video, wo wir den Roboter das Laufen lernen zeigen und das Programm uns ein bisschen näher anschauen. Und so geht es dann weiter. Reaktionen auf die Umwelt, Bilder und Text anzeigen, könnt ihr eure eigenen Fotos reinmachen, euren Namen drauf sprechen, all solche lustigen Sachen, bis hin zu wirklich Sensorwerten, Verarbeiten, Datenblöcken, die ganz harten, komplizierten Sachen. Wenn es nicht interessiert, nicht anschauen. Ihr seht unten noch diesen, diesen äh, Kopf da mit den Zahnrädern, Herausforderung. An dieser Stelle wartet immer eine Herausforderung auf euch, also irgendeine Denkleistung, wo ihr ein bisschen was machen müsst. Ihr werdet noch mitkriegen, was das so ist. Installation, ganz kurz, man kann bei Lego auf folgender Seite, ihr könnt es pausieren zum Abschreiben oder über Google suchen, ähm, die EV3 Software kostenlos herunterladen, gibt es für Windows und für macOS und wir, ich zeige das jetzt nur, hier die meisten werden von euch Windows haben, also einmal draufklicken, dann lädt sich das freudig herunter, dauert ein paar Minuten, wir haben dann diese Datei hier im Ordner, Doppelklick drauf, dann rödelt es eine Weile, installiert, wir klicken ein paar Mal weiter, unterschreiben eine Waschmaschine zu kaufen und noch eine Waschmaschine, genau. Wenn es dann fertig ist, dann werdet ihr aufgefordert, neu zu starten. Das liegt daran, dass wir Treiber installieren für den Roboter, dass er dann mit eurem Computer auch funktioniert. Jetzt habt ihr neu gestartet, dann erscheint da oben in der Ecke von Windows so ein Icon Lego Mindstorms EV3 Home Edition. Darf man draufklicken und wenn wir das machen, dann kommen wir zu der Home Edition. Und an dieser Stelle mache ich dann auch schon wieder einen kleinen Break, wenn es euch gefallen hat. Freue ich mich, wenn ihr das nächste Video ebenfalls anschaut.